Yeah, look. Let's see Let's see You find Let's see Let's see. Let's see. Nice picture, Sora. Hi und willkommen. Mein Name ist die B. Und ich bin ja zurück zu Let's Play Kingdom Art 3. Ja, ich hatte eigentlich nicht geplant, heute was aufzunehmen, aber habe ich mir gedacht, doch kommen. Und ja, wir sind hier im Weltall, ja, auf der Weltkarte. Wir wollen gar nicht hier, wir wollen oben hier. Und ja, äh, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, ich will mal in den Gummiladen hier ja. vorbeischauen. Ich kann mir einfach neue Dinge zu hier kaufen. nein wenn Stufe Muss ich die dann hochladen? Äh, hochladen? <lacht> Hochleveln? Wie mein jetziges Dingen oder? Ich weiß nicht. Das ging dazu ja viel und ihren Schaden zufügt. Warum nicht? Ich habe genug Geld. Ich äh oh, warte mal. Ah, okay, dann kauf mal alles und boom auch kann ich alles kaufen alles klar kaufen ich weiß nicht was ich mit meinem geld anfangen soll also kann man direkt machen Okay, das glaube ich ein bisschen teuer hier langsam aber was soll's ja vergessen ein gummischiff zu bauen fällt mir gerade ein also ja Das wir mal machen, ich will eigentlich relativ simpel sein mit meinen Gummi-Jets. Also, Schau, guck mal. okay, ähm, wir machen folgendes: und zwar, wir nehmen uns hier das Gummi-Jet und hat hier das hier ist das disney doch da ist das disney dann jetzt machen wir das hier und sagen das ist das disney 2.0. Ich habe noch nicht geguckt, wie hat hier mit dem Bauen so funktioniert. Deswegen, ja... tue ich euch am besten damit ein bisschen hier einbinden. Ne so, haben wir irgendwas Gutes hier. Das ist die Frage. Und dann schuss in drei Richtungen ab. Was ich eigentlich versuche, ist, ich will einfach nur meine Sachen ja aufleveln, sage ich mal. Ja, das wird. Das ist komisch. Okay, was ist das? Das ist ein gummi feuer okay warum kann ich das nicht ab so wir machen was ich packe jetzt hier so ein dingen da rein und einen mächtigen schuss nach vorne ab dann machen wir halt folge macht das so wie in meinen englischen Let's Plays auf meinen anderen Kanal also du einfach nur ein paar mehr Waffen da reinpacken das wird schon reichen oder oder wo war der Person Sieht doch gut aus. Meistert hier. Der nach Aufschlag explodiert. Warum nicht? So, ja, er sieht doch gut aus, oder? Gut, <lacht> <lacht> Laser ach laser ist vielleicht sollte ich davon ein paar mehr machen ja komm, ich will mich jetzt nicht hier so lange aufhalten aber können da ja noch davon habe noch ein paar wird automatisch die nächsten gegner und feuer zwei schüsse ab also hinten <lacht> warum nicht also von hinten kann mich jetzt auch niemand mehr treffen gut ne? da kann ich irgendwie malen also tp feuerkraft feuerkraft besten möchte ich das jetzt noch gerne ummalen. Aber wie mache ich das? Äh... Aussehen bearbeiten, Farben, müssen ah. So und wir nehmen ein Blau erstmal. Oh, das ist so viel besser, ich sollte übrigens auch wieder da habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, ähm, wieder etwas hier habe ich angemalt auf Screen einige Dinger hier gesucht und zwar Schatz drohen und. Earth. Na, Glück Also... Ja, dann habe ich wieder Offscreen ja erledigt. Ne? Und... Ja, das hat ganz schon gedauert. Also... dauert ein bisschen lange hier. Ganz zu finden. Ich glaube, drei Stunden oder so hat es gedauert. ein bisschen... Ja, komisch war. Also, nee, das war nicht komisch, aber das hier sieht irgendwie komisch aus. Waffen sind Dekoration, alles klar. So. Boah. So. Aha. Na, sieht auch gut aus, oder? drin noch hallo ja, das ist noch irgendwas rotes ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht aber okay ja das ist auch noch alles grün äh, da ja ich hab's echt drauf mit Farben und so ne so. Na, sieht doch gut aus, oder? Äh, nein, ich will. Oh, speichern. Oh, ehrlich. Dann nehmen wir mal ein paar Waffengummis weg. Oh, immer noch. die Lasergummis, die sophia verbrauchen, verbrauchen. So. Perfekt. Das ist Disney 2.0. Gut, ne? Fertigkeiten. da kann ich sogar. Eine Schütze, ja, Laser Upgrade, ja, Heilungsupgrade, hätte ich gerne cool, perfekt. So, wenn ich jetzt in dem Ding drinne oder Gott. Okay. Und wie kann ich jetzt meinen Dings ausrüsten? Ja. Yeah. weiß, ist überaus interessant gerade, aber... was für ein ding bin ich denn jetzt wenn ich ihn gerade da ja, ich bin immer noch das ding. jetzt mich das eine auswählen oh So, also wie kann ich jetzt in das Ding einsteigen? Ich nehme an, wenn ich gleich unterwegs bin. Gut, gehen wir los. So, wir wollen hier in Monstropolis. Oder? Ja. Ist das nicht 2.0? Was hat ihr wir gehen auf einem mit heftigen Beschuss? Halt immer wieder kaufen oder nee, nee. okay? Das Disney 2.0 hebt ab. Und wir fliegen direkt nach Monstropolis und ich weiß welche welt das ist eigentlich weiß ich jede, bin jede welt welche welche ist aber trotzdem jetzt was ich meine ne? Oh, das ist aber ganz schön gezielte dinger ja nur kommen wir ja davon müssen wir auch ein paar machen mal weiß ich nicht sachen abzuschließen ja der Herausforderungen und so damit drei kann man seine dings aktivieren eine waffe nämlich waren und die lädt ja immer wieder auf außer also das ist nicht so ein one time only dingen Breezy breezy. Hat sich doch gelohnt, jetzt zehn Minuten beim bauen zu oder? So schieße ich jetzt eigentlich automatisch. So. Also diese automatischen Dinger. Was das? Was das? Aua. Es oh, macht so Bock. Das Spiel macht so Bock. Aha. Ja, kommt A. Nein, B. habe ich da bis jetzt immer... out A bekommen. Ja, cool. Wir beiden das Level von unserem Gubby-Schiff. Versuchen wir hier ja kurz zu halten. Den Erkundungen, aber... Wer ja, weiß, was passiert. Ja, wo bin ich jetzt? Verlieren mal irgendwie als Ziel aus dem Auge, wo wir hin müssen. Wir gehen einfach mal hier durch. Sie da mal wir, ne? wir fliegen auch ein bisschen schneller. Sehr gut. Kohle, kohle, kohle. Komm, komm Ich glaube, da ein anderer Let's Player mal gesagt. Der Mero, glaube ich, ne? Au. Drei Sterne, da halte ich mich aber fair. So, ich möchte mindestens einen so ein, so ein Schatzding finden, wo ich fahre die ganze Zeit in die falsche Richtung da muss ich hin ich weiß nicht wie ich mich kristall oh. so. ich brauche mehr feuerkraft um bessere dinger kaputt zu hauen aber mir glaube ich gesagt irgendwo unterliefer oder so bist du denn? Au stimmt In so einem Ding bin ich schon mal eingefahren, glaube ich. Geflogen, meine ich. Na, ist schon, was ich meine, oh. das jetzt eigentlich die Musik geändert. In diesem Gebiet, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oh, da scheint es richtig zu sein, dass mal hier lang gehen. Ja, gute Idee. Ist sind nur Lava, und also war oh Gott. Äh. Das sind drei Sterne Dingen. Oh, hier bin ich bin nicht sicher. Nee. Äh, geht nicht kaputt, glaube ich. Äh. Aua. Äh. gar nicht warum ich darf schießt jetzt überhaupt nichts nein nicht in den rein fliegen so. bin ja auf dem richtigen fahrt ne? ja, erfahrungspunkte los level also 20 War nicht genau was das Level bringt, also meine Werte und sich ein bisschen, aber ich will dadurch um mehr, weil sie nicht Punkte kriegen. Hier so, also ja, wir sind da, also jetzt einen neuen Ort teleportieren und irgendwas kommt. Ne? Ja, ach nee, danke Donald. Den Terror terror irgendwas. Irgendwas stand da. So, ich das mal drei rein, ja. Ja. Bringt leider nur nichts, weil das Ding irgendwie auch alles andere losgeht, außer auf das Bieg. Das war jetzt die ganze Zeit hier Mini Gegner. mir hat gefällt. schon leicht tot sehr gut But... macht ja auf mysterious figure das so, ist mal mein feuerwerk ein ist irgendwie nicht gemacht habe ich auch nicht kaputt ich trifft sehr gut hat einwand frei geklappt Kampf gegen den Terror-Hai. Und drei Level habe ich bekommen. Neue Auszeichnung. Ja, einfach da rein. Und ja. Monstropolis. Landen. Und das ist die Welt von... Na, naja werden wir gleich sehen. Ewigkeiten, als ich den Film geguckt habe, weiß noch, <lacht> Entschuldigung, weiß nicht mehr so genau. Also, ich weiß schon, wo es geht, aber ich habe den Film jetzt nicht mehr so im Kopf. Also, ja, wird einiges ein bisschen neu sein für mich. Mal schauen. We can't we, we can because we scare. What? Oder schauen mal anders. Und wir sehen etwas komisch aus. Hm? Oh. Oh. Oh. Oh. Donald. Goofy. Why do you guys look like monsters? Blur, blur, blur. Well, you both scared me. Uh. Oh. <lacht> Seriously? Is this how we blend in here? That's right. It's about time on. Oh. Could you guys take a few steps back? You're giving me the heebie-jeebies. You uh, step back. Uh, Come on! I think our new look could turn out to be lots of fun! <sighs> Okay. wonder what kind of weirdos live here. Who the thunk he'd get so creeped out? <laughs> It says we scare because we care. We scare okay. Doesn't sound very caring. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate. Noch mal rein, ich nehme an, dieser Ort ist die Monster Monstropolis. Ja, Monster habe ich vor dutzenden Jahren mal gesehen, und so erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur, die Leute erschrecken, weil deren Job ist, aber ich weiß nicht genau, warum. Ein paar Sachen weiß sie auch noch, aber das kommt ja alles noch, ne? Also warten halt geduldig careful, Sully, if they see the K.I.D. That's fine, we got nothing to hide. But you're the CEO, you set the example. Mm -hmm. Guys, guys, it's not what it looks like. Okay, listen, that kid over there just popped out of nowhere. We got call the CDA. Uh, it's a, uh, oh yeah, a code 835. <laughs> Are you trying to scare that little girl? yes i mean no no no we're done with scare power nobody's getting scared <laughs> mike take it easy you should too sora you see she's happy <laughs> oh <laughs> hello my name is sora oh is that your name Nice to meet you, Boo. Ihr wirklich Menschen? Mike Wazowski! Komm <lacht> <Huh? lacht> Boo! Ich Mike Wazowski! Mike Wazowski. <lacht> Well, du kannst die resemblance. sehen. Das bear eye Was ist Mike Wazowski! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich das Hau anfassen. ich oh, bin oh. well, Goofy. Well, mein name Sully. And this is Oh, we know. Mike right? <lacht> <hums> hmm? <the> Bo? <lacht> oh, hi. Nein, keine er Und and how come feel like seen before well they aren't friendly die beiden haben sie wahrscheinlich schon gesehen ja okay wenn müssen wir ja wer hier ist ne yeah, we gotta keep Boo safe alles klar komm her Seltsamen neuen Gegner habe ich da vielleicht noch nicht spoilern soll ich habe meine neue waffe hier noch Warum? habe ich noch nicht eingesetzt auf screen okay okay ich wollte schon sagen ich fertigkeits habe fertigkeit wieder abgestellt dass ich erfahrungspunkte bekomme scheint ja magi karusel alter ach ja da war ja irgendwas mit kopieren ne? Ist das. Hm? Ich war verwechselt. Wir uh, sind ja noch Gegner. Okay, genau. Der All Alright. Ah, nice, Sully. Even with those extra pounds you put on, <hums> still run circles around you, Butterball. <hums> <hums> <Kitty>. <hums> hm? So, any idea who those guys were? Mm -hmm. Well, they couldn't have been heartless. Hmm. It's on the tip of my tongue. Oh, I remember the king told us something about negative emotions. Unversed? Oh yeah! Them! Unversed? Uh-huh. A while back, the king mm -hmm. fought a whole bunch mm -hmm. of battles against us. Yeah. missing keyblade wielders. The same three that we're looking for? Aqua, Terra and Ventus? Uh-huh. We need more dependable help than you! Hey! What? <laughs> Still, how come the Unburst are showing up now? I should be testing your screen power! Hey, I told you we're through using that! Mm. Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, du really den König king. Oh, oh. jetzt kommen sie oh. <lacht> Land okay, okay, let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her, but it's time to postpone our play date. You're right, Mikey. Let's get our girl home. Mm. What are you planning to do? It's kind of a long story. But Boo's from another world. Oh, uh, yeah, to, that's Kenya yeah. to keep us safe Okay, then we're gonna help you what well the unversed might try to cause more trouble So we want to come along great We could use a couple of exterminators around here. Yeah, thanks <laughs> <Huh>? <laughs> Hey, they need us. Donald. <lacht> ich habe eine neue Fähigkeit, Fertigkeit. Drücke nach erfolgreichen Blocken X, um nahe gegen euch die Luft zu werben. Du kannst nur eine Blockkonter-Fertigkeit anlegen. Ah, okay. zu schlagen. Machen wir erstmal mal das. Und als erstes. sind schon Level höher als wir. Immer und ewig haben wir gerade... verdammt wenig. aber die haben schon wieder alles hier verballert. ernsthaft. wir wow, wie machen die das? So, wir schauen uns bei unserem ersten Besuch mal gut um, damit wir auch beim ersten Mal wirklich hier alles finden. Weil es ist ganz schön nervig hier diese. Es okay. ist ganz schön nervig hier diese dinge einmal offscreen zu suchen. Und es dauert immer lange, irgendwie drei Stunden oder so hat das gebraucht. Also ja. Wenn wir das gerne mal beim ersten Suche, so abhaken die Monster AG, ja, jetzt ich mal gucken, ja, sie ist auch hier. Ja, ich weiß nur bei der Monster AG, dass äh, die ganzen Monster hier das ist, deren Beruf ist, Leute zu erschrecken, und die gehen dann durch so Türen, die irgendwie mit den weil nicht Schränken von anderen Leuten irgendwie verbunden sind und ja irgendwie so war das und dadurch reisen wir von einer Welt zur anderen so ich habe keine Sachen abgegeben doch warte ja Donnerspäter äh, Donnerspäter Doktierspäter später so kann ich hier hochleveln irgendwas ja, kann ich echt... Muss ja sehr mehr Angstskraft dafür. Er hat immer noch nicht Formänderungszeit hoch. So. Äh, gerne. Vorher Spiele sehen. Okay, da muss ich dann irgendwann mal ihn... Ach, Tram muss ich auch noch fotografieren, genau. Ganz vergessen. So, ja, Items schmieden. Soldaten, Phantomring, Phantom, -Ring. Techniker, ring Ich weiß natürlich nicht, weil ich schon hergestellt habe, nicht. Das ist mal das Blöde. Hier. Ich habe irgendwann mal so. Ja, wünsche ich, könnte das hier angezeigt bekommen. Irgendwie, aber es geht nicht. Da kann ich neue Waffen und zu so holen. Oh, hallo. Ja, aber tatsächlich. Kaufen wir mal. Dann auch einfach so. ja tu mal die Beine herstellen, ne? Techniker Ring Plus. Keine Ahnung. mal alles, was ich hier noch nicht habe. Weiß was Ja, dann habe ich letztens auch erst mal gemerkt. Vielleicht sollte ich das irgendwie mal machen. Die haben wieder hier alle möglichen Sachen. Teamarbeit. Wann kriegen die das? p Zuspruch. Ähm, ich will mal... Ich habe, glaube ich, ein paar Sachen hier bekommen von Fotomissionen oder so. Ich weiß es nicht. Wo sind die? Ja. Magie Plus habe ich vier Stück. Angriffs bloß habe ich zwei Stück. Ja, damit. Ich habe mehr Magie als... Ja, okay. Ich habe jetzt ein Dings ausgerüstet, ne? Oder auch nicht. Keine Ahnung, ich habe mehr Magie als Angriffskraft anscheinend. So, irgendwas wollte ich noch machen. Glaube ich hier. So, erste, gut. Hier gibt es eine ganze Menge wieder. Ich halte meine Augen offen sofort. hat bummer ich, ich sollten ein paar gegner dieses mal mitnehmen diese welt so, war mir auch noch nie auch oh, cool aber mir auch noch nie aufgefallen ist immer wenn man zweite form aktiviert dann äh, habe ich das farbschema von kingdom Hearts zwei wieder an. Also, ich hab wieder habe wieder schwarzklamotten Klamotten. ich vorhin nicht gemerkt. Boo Cool. Our ships powered by laughter too. guess we've got that in common. <lacht> Come on, I am not. No. <lacht> Noch mehr Visiere. Oh, diese Dinger. <lacht> Die Habe ich irgendwie vermisst. Unverser back sie sehen immer aus als wurden die irgendwie voll produziert und uh. Boo. we'll have to play another time Boo. you stay here hm da kommt man ja soll also vielleicht meine Dings bleiben, ja? Jetzt sieht man nicht deren... Deren Posen. Fällt mir gerade auf. Ich immer einen so aufgemacht. Hier, kommt mir bro. Wo du mich? Das sieht man jetzt nicht da würde ich meine leicht irgendwie die auf sonst... alter Gut gemacht Da leiten sind sie erwartet so. auf den loskommen Illusionstab. Noch da ist das Finale, okay. Soll noch ausprobieren. So, zeig's. Oh, da passt. Belohnungsheiler. So goofy. Fitz, oh. Oh. Türen zu anderen Herzen. eigentlich ganz schon krass ne. Okay, erst mal gucken. Hier ist doch bestimmt irgendwie was. So, Goofy, äh, gib überschüssige LP und MP um Fokus von aufgesammelten Kugeln an Freunden weiter. Ja, mit Freunden meint ihr mich. bringt einfach darüber. Ruhe. Aber gut. Aber ich habe, glaube ich, immer noch Dings hier, ne? Ja, Gomering habe ich mir noch. Egal. Jetzt scheinen wir ja keine Probleme zu haben mit den Gegnern, ja? die blanken sind kaputt gegangen ich dachte ich mache einfach alles sehr kaputt ja da gucken wir uns hier jedes einzelne dingen an jetzt gucken ob hier vielleicht ein emblem ist oder ein goofy da oh danke Aber wenn das jetzt das erste wäre dann wird perfekt ist das erste gut also ich meine jetzt kein weiteres weil die ja sortiert sind ne? mehr ist ja nicht ne? wir jetzt nicht langweilig die Dinge einmal kaputt zu machen. Ich kann nur dadurch. Alles klar. Hier, auf geht's. So, meinen die mich festhalten. schon sagen, warum müssen wir uns da festhalten? Wir können einfach da durchgehen. war irgendwas unsichtbares nach der stimmt dann gab es ja auch noch hat glaube ich mal irgendwann eine figur oder so mcdonald's oder so glaube ich minispiel Mini Spiel oder so. Wer irgendwo Kingdom Hearts? Das ist auch eine Tür. Also ich wollte schon sagen, wir machen wir Ja. Wird sich da verhindern sollen. Hallo. In Deckung gehen. Ah, okay. aber schon sagen, mit drei kenne ich da ausreichen Wald. Also, ich hab Blitz. Don't worry. Sora. Boo Weil sie fängt an zu lachen, wenn irgendwie Leute sich gegenseitig verprügeln. Oh, wenn wir sind mit dem Stab hier rum umspielen. Nein, das ist das lustig. Bu. <lacht> die Laterne gedonnert, oh, die macht aber auch ganz schön schaden. Mach ich so. genau, ich mache so einen Klon. Stimmt man mir gesagt, oh, und die schießen alle. Was oh, geil. das ist eine coole eine coole waffe der gesichtsausdruck von wo ändert sich merkt gerade was hat auf hier machen den wo wupp, wupp. von denen kann man machen Vier, okay bitte die schießen an alle Das ist aber richtig geil hm. und schon wieder das tor Wir haben so viele Massenvernichtungs. Schrei Strike. Hey, Was? Oh Feuer! Ja, meinen Typ als Boningball benutzt. Das hätte ich auch witzig gefunden. Ich also, niemand irgendwie zwei Leute irgendwie die gleichen Türen kaufen oder so, ne? ich würde aber sagen das reicht für heute ne? 48 ich werde wahrscheinlich sowieso wieder hier die dings hier reinhängen also die äh, sind wir schon wieder neu ach so die waffen habe ich gar nicht ausgerüstet hm, Feuerboost. boost ja komm immer ganz schön coole fähigkeiten finde ich als soll es aber auch keine fähigkeiten weiß ne weißt ja nicht schon wieder neu so wir haben jetzt feuer man ich abschießen kann. Donald stech mal Oh Feuer und Feuer, warte. Okay. Muss sie also einzeln? sollte ich irgendwie Schwächere auswählen? Keine Ahnung. Wir machen ist irgendwann auch hier so. Zufalls, äh, situationsbedingt, ne? Unversierte. Äh, Schätze wollte ich haben schon wieder verpasst, irgendwas zu verpassen. Wie? Wie? Keine Ahnung. Jedenfalls. Wir Feuerer. Das auch gut, ne? Und ja, ich bin Bart hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wollte euch hat der gefallen. Bitte hinterlasst einen Like, ein Abo und einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. ciao. ciao.